Ich habe hab So, ich bin im 7 Days Premium Hotel angekommen und jetzt gibt es einen schnellen Accessibility Check des Zimmers. So, im ersten Blick beim reinkommen gleich, fuck, dieses Riesenbett steht vollkommen im Weg. Und dann ist der Weg so schmal, damit man da durchgehen kann zu dem Raum, wirklich mit Priete frei. Aber es sind die Details, die sie interessant machen. Erstens, das Bett lässt sich sehr leicht wegschieben. Ist wirklich cool. Man muss es leider auch wegschieben, wenn man sonst nicht vorbeikommt. Wenn das gemacht ist, ist der Raum ganz okay, kann man sich bewegen. Äh, ein weiteres sehr gut, an der Garderobe gibt es Haken, die auch unten sind, die wirklich für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Des Weiteren, die ganzen Sitzgelegenheiten, die hier drinnen sind, sind alle sehr leicht und mobil, und auch bei der Garderobe, dieses kleine Bankerl, ist eigentlich nur ein Hocker, der leicht wegzuschieben ist. Auch sehr genial. Was ist mir nur positiv aufgefallen? Genau, Badezimmer. Erstens ist es groß. Zweitens die Dusche. Einwandfrei befahrbar. Und was ich sehr sehr gut gefunden habe, ist beim Klo der extra Spülknopf, der wirklich zwar weit vom Klo weg ist, aber du kannst den Rolli super drauf zufahren. Ist nicht schlecht. Und die Handtuchhalter sind auch in einer idealen Höhe, und es gibt 100.000 davon. So, was kann man sagen? Der Eingang ist barrierefrei, was beschissen ist, ist der Straßenzugang. Wenn man auf Bahnhof nämlich zu Fuß herkommt, so wie, gibt es einfach keinen Zebrastreifen. Man muss hardcore über die Bundesstraßen, oder was immer das ist, da, drüber, und sein Leben riskieren. Aber wenn man mal da ist, ist es, echt so, ist es barrierefrei zugänglich. Also im ersten Moment war ich ein bisschen geschockt wegen dem Bett, aber im Grunde ist es nicht schlecht durchdacht, das Zimmer. Kann man lassen. Also, 7 Days Premium Hotels. Von 7 Sternen würde ich 5,5 geben. Ja, 5,5 ist okay. Genau. Das war's. Und jetzt Inspekt. Ich muss nämlich morgen richtig rackeln.